Oh shit, schon wieder gerade durchgekommen, Alter, das ist, Alter, das Lernen in den ich habe keinen Bock mehr, das ist so eine Scheiße jedes Mal, also ich bin echt am Ende. Entschuldigung, hat sich da gerade jemand über das Lernen beschwert? Äh, ja, ich. Äh, das passt ja gerade sehr gut, denn ich habe hier eine schöne App für dich, die du ausprobieren Was? kannst, das wird das Lernen viel mehr Was Spaß machen das? mit. Das ist Akanu, eine Lern-App, die dir das Lernen versüßen wird, Fred. Was? Probier's es doch mal aus. Forder ein paar Freunde heraus. Wow. Spielerngefangen. Das ist <lacht> richtig geil. Ja, ne? Oh. Und in ein paar Wochen... Damit lerne ich wirklich. Ja, damit läuft die Klausur, ne?